Wertschätzende Unternehmensführung, ist das eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird? Für mich nicht. Wertschätzende Unternehmensführung, das ist der Kern der Arbeit, die ich tue. Denn mir ist es wirklich wichtig, dass der Umgang mit Menschen in Organisationen, in Unternehmen so erfolgt, dass die Menschen dort ihre Potenziale entfalten können, dass die Energien, die die Menschen haben, dort genutzt werden, dass die Menschen an die Arbeitsplätze kommen, wo sie ihre beste Leistung bringen können. Und ein wertschätzender Umgang ist mir wirklich wichtig. Denn wenn dies erfolgt, wenn die Menschen wirklich als solche wertgeschätzt werden und das fühlen und spüren, dann bringen diese Menschen Leistung und sehr oft Leistung, von der sie vollkommen überrascht sind, denn Menschen wollen Leistung bringen und freuen sich, wenn sie das, was sie können, anbringen können und dafür eben auch wertgeschätzt werden. Und Wertschätzung bedeutet nicht durch die Firma zu laufen und weil x-beliebig Menschen zu loben, sondern wirklich die Menschen als solche wahrzunehmen und zu schätzen so wie die Menschen sind und interessieren sich für diese Menschen. Denn wertschätzende Unternehmensführung ist langfristig ein hervorragendes Rezept für Erfolg. Machen Sie es gut, Ihr Michael Notsturft.